Mein Name ist Nejat Hendi Den und äh, ich komme aus der Westsahara. Ich arbeite seit einigen Jahren für die Polisario als Vertreterin. Ich habe in verschiedenen Ländern gearbeitet. In Deutschland, dann in Österreich, dann wieder in Deutschland, dann in, danach in Griechenland und jetzt wieder in Deutschland. Ja, also die Sahrawis wollen äh, nichts anderes als äh, äh, ihr legitimes Recht, das Recht auf Selbstbestimmung. Dieses Recht ist äh, äh, verankert in der UNO. In, in der UNO-Charta. Man findet sich in vielen Artikeln, zum Beispiel Artikel 1, Artikel 55 etc. Und aus diesem Recht möchten wir auch, oder auf diesem Recht haben wir einen Anspruch und das wollen wir haben. Es geht in der ersten Stelle gar nicht um eine Autonomie oder nicht Autonomie. Es geht darum, dass wir eine geregelte, faire, transparente Form haben, um zu entscheiden. Also Marokko kann nicht die Westsahara besetzt und uns auf eine vollendete Tatsache stehen und sagen, Westsahara ist jetzt marokkanisch und ich kann Ihnen großzügig eine Autonomie anbieten. Marokko kann uns nichts was geben, was ihm gar nicht gehört. Ich kann nicht in dein eigenes Haus einbrechen und dir davon ein Zimmer anbieten. Das geht doch nicht. So also eigentlich beschwert Marokko nur den Weg zu einer friedlichen Lösung. Wenn er sagt, ich gebe euch eine Autonomie, basta. Entweder akzeptiert ihr das oder ihr bleibt da, wo ihr seid. Ein Teil lebt in der Flüchtlingslager unter sehr schwierigen Bedingungen, äh, in Zelten zum großen Teil, abhängig von der internationalen Hilfe. Und die andere Seite lebt auf, auf der, in der Westsahara, in dem besetzten Teil der Westsahara, äh, unter großer Repression. Die Menschen haben dort keine, die können nicht frei leben. Äh, vor allem, wenn sie sich politisch äußern. Meine Marokko unterzeichnet einen Friedensplan, wo es äh, ganz klar das Selbstbestimmungsrecht äh, großgeschrieben Das wird jährlich äh, in den letzten Jahren immer wieder erneuert. Marokko unterzeichnet das jährlich. Aber dieses Wort darf kein Sachraue in den besetzten Gebieten in den Mund nehmen. Das ist strafbar es gibt viele Menschen, die sind im Gefängnisse. Es gibt Verurteilung, Verurteilung, sagen wir? Verurteilung, Verurteilung lebenslänglich, 20, 30 Jahre, das ist nur weil Menschen halt friedlich vor selbst, ihrem Selbstbestimmungsrecht stehen. Es gibt also Reiseausreise Reise, oder Reisemöglichkeit ist sehr, sehr beschränkt. Viele Leute haben kein Aus-, also Passport, keine Reisepässe. Äh, die Leute dürfen sich nicht organisieren, dürfen keine Vereine gründen. Äh, wenn die Leute sich organisieren, dann ist das alles im verbotenen Bereich. Aber offiziell gibt es keine Sarausche NGOs, die äh, eingetragen sind. Es ist dort eine Steinwüste. Es wächst nichts. Äh, die Menschen können auf keinen Fall selbstständig sich ernähren oder äh, was anbauen, weil es sehr heiß im Sommer ist. Es könnte im Schatten über 50 Grad sein, Zellius. im Winter und, und in der Nacht unter Null, also die Schwankung ist sehr groß. Es gibt ständige Sandstürme, die alles wegfegen, Zelte, äh, was die Menschen haben. Äh, es ist sehr, sehr trocken äh, und wenn es regnet, wie es in den letzten Jahren passiert, also letztes Jahr und dieses Jahr, dann ist das wirklich eine Katastrophe. Dadurch, dass der Boden sehr trocken ist, so trocken, dass es das Wasser nicht einsaugt, dann gibt es, wenn es regnet, dann endet das bei Überschwemmung, die teilweise auch Menschenleben kosten. Und alles... Äh, schmelzt die Zimmern die Küche und es ist immer eine Katastrophe. Also die, es ist schwierig dort zu leben, es gibt wenig Wasser, das Wasser, was man hat, ist sehr salzig, muss man die entsalzen. Aber die Saharaue haben das Leben dort organisiert, vor allem die Frauen die dort eigentlich für die Organisation dieser Flüchtlingslager zuständig waren und sind immer noch zum großen Teil. Und das liegt daran, dass, als wir in diese Flüchtlingslager ankamen, Mitte der 70er Jahre, war ja der bewaffnete Krieg noch und die meisten Männer haben in der Front gekämpft, so dass in den, in den Flüchtlingslager hauptsächlich Frauen, und ältere Männer oder Kinder. Und so haben die Frauen diese Organisation fast hundertprozentig übernommen. Und jeder, der die Flüchtlingslager besucht, besuchen hat oder gesehen hat, wird das bestätigen. Die Flüchtlingslager ist sehr gut organisiert. Die Lebensmittelverteilung, ist sehr gut, läuft sehr gut, es ist medizinische Versorgung, Bildung, es ist natürlich, es ist alles schwierig und es ist alles sehr beschränkt, aber mit den wenigen Mitteln, die wir haben, haben wir eigentlich eine sehr gute Organisation in der Flüchtlingslage geschaffen. Ja, es ist natürlich äh, gerade für diese Altersgruppe äh, wahnsinnig schwierig, weil die meisten, also schon also gesagt, sind schon die dritte Generation, die in den Flüchtlingslager aufwächst. Wir haben, äh, oder ein großer Teil der Bevölkerung in den Flüchtlingslager sind äh, junge Menschen. Äh, diese Leute haben zum großen Teil auch äh, die Schulen im Ausland besucht, in befreundeten Staaten, äh, vor allem Algerien. Äh, viele Kinder waren im Ausland durch diese Kinderferien, äh, die, oder Ferien vom Krieg, heißt das Projekt, äh, die vor allem Spanien organisiert, Spanien organisiert, aber auch viele andere Länder. Also die, die jungen Menschen kennen schon die Welt. Die haben was anderes gesehen als Flüchtlingslager. Und sie wissen, wie die Menschen eigentlich normal leben, in ihren Städten, Ländern, wo sie arbeiten und, und studieren gehen. Die sind nicht nur in diese Flüchtlingslager und wissen gar nicht, wie die Welt läuft. Und das macht die Situation noch schwieriger. Meine, wenn ich nicht weiß und nur diese Flüchtlingslager kenne, dann denke ich vielleicht, dass das Leben einfach so und so sein, sein soll. Nur die Menschen, die jungen Leute in Flüchtlingslager und heute auch durch diese ganzen Medien, die wissen genau, was läuft in Paris oder in Berlin oder wie leben andere Jugendliche. Die haben Freunde durch, durch das Internet. Und sie sehen, dass sie, weil sie in der Westsahara geboren sind, und in einem Flüchtlingslager vielleicht sogar geboren oder aufgewachsen, äh, diese Träume nicht verwirklichen können. Das führt natürlich das Wort zu diesem Gefühl der Ungerechtigkeit. Warum kann ich das nicht tun? Warum darf ich das nicht tun? Auch wenn ich eine gute Ausbildung, genau wie mein Freund in New York oder in Paris oder in Italien, wir, haben vielleicht in der, wir sind in der gleiche Schule gegangen in Algerien oder in Kuba, aber er kann jetzt normal arbeiten und ich bin in Flüchtlingslager und habe keine Perspektive. Also die vergleichen sich natürlich mit ihren gleichen Alträger und die sehen, die haben, die haben ein schweres Leben auf persönlicher Ebene, weil sie ihre Träume, die alle jungen Menschen haben, nicht verwirklichen können. Und die haben eine große Schwierigkeit, weil sie halt kein Land, zumindest zur Zeit, haben. Sie haben ein Land in dem Kopf, den sie nie gesehen haben, den ihre Eltern vielleicht nicht gesehen haben. Das ist für sie ein Projekt. Aber dieses Land dürfen sie nicht betreten. Das macht die jungen Leute wütend. Und es gibt viele, die nicht mehr an Frieden glauben beziehungsweise sie wollen den Frieden erzwingen, damit sie auch ein Teil dieser Wohlstand in der Welt sein, Damit sie auch und vor allem die Raul wissen genau, die jungen Leute in der Westsahara, die Jugendlichen wissen genau, dass sie aus einem reichen Land kommen. Ich denke, dass der Hauptgrund eigentlich, warum bis jetzt keine Lösung gefunden ist, liegt daran, dass Marokko keine politische Wille hat, um eine Lösung äh, zu erlangen. Marokko hat durch diese ganze Geschichte, 40 Jahre Konflikt, hat immer äh, auf verschiedene Arten äh, Steine auf den Weg gelegt. Und immer wenn wir uns irgendwie eine Lösung annähern, oder einen Kompromiss schließen, geht Marokko ein paar Schritte mit, bis es wirklich ernst wird und, und dann zieht Marokko zwei Schritte zurück. Und das ist das Problem. Marokko hat kein Interesse an einer Lösung. Jeder kann behaupten, was, was er will. Dieser Staat, diese Form Marokko, den wir heute kennen, hat nie in der Westsahara West Fuß gefasst. Also es war nie die, die Macht in der Westsahara. Marokko, den heute kennen. Die islamischen Länder früher, die gingen natürlich in die ganzen Regionen und werden von verschiedenen Städten immer, äh, sagt man, regiert aus verschiedenen Städten, mal aus Algerien, mal aus Mauritanien, mal aus Marokko und das ist jetzt schwer zu sagen, weil die Idrisiten, oder ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen, bis Mauritanien gingen, das ist diese Region Marokko. Es ist eine, das ist ein, ein Argument, der eigentlich mich persönlich nicht überzeugt und auch nicht außer der marokkanischen Gesichtsbücher zu finden. Von daher, es gilt für uns, die Afrikanische Charta zu respektieren. Und die sagt, dass man die Kolonialgrenze respektieren möchte, sollte, das respektieren wir. Ich denke, die internationale Gemeinschaft trägt hier eine große Verantwortung. Weil es eigentlich ein, mittlerweile ein internationaler Konflikt ist. Die internationalen Gesetze wurden gebrochen, mehrmals von Marokko. Marokko ist Mitglied der Vereinten Nationen. Es ist ein Staat, der Pflichten auch hat und es ist wie alle anderen Staaten verpflichtet die internationale Ordnungen und Gesetze zu respektieren. Das tut Marokko nicht. Und die internationale Gemeinschaft kümmert sich meiner Meinung nach nicht genug, damit das auch geschieht. Marokko hat unterzeichnet das Friedensplan. Marokko, also die UNO hat seit 25 Jahren in der Westsahara gearbeitet, wenn man das Arbeiten nennen kann, aber die ist dort stationiert seit 25 Jahren. Es wurde unheimlich sehr viel Geld ausgegeben in, diese, in diesem Konflikt. Und die Beschlüsse sind klar. Polisario und Marokko haben schon ein Abkommen unterzeichnet, ein Friedensabkommen, und die Wähler wurden registriert zum großen Teil. Die Arbeit ist Fortgeschritten. Referendum ist machbar. Warum macht die Uno das nicht? Ich meine, es ist nichts was unmöglich ist. Referendum ist machbar. Ich meine, es gibt viele Verbindungen und wir sind nicht weit voneinander, auch wenn wir auf der anderen Seite des Kontinents oder auf einem anderen Kontinent. Aber es gibt sehr viele Verbindungen zu Westsahara und noch mehr Verbindungen zu Marokko als Besatzungsmacht. Und ich denke, die europäischen Länder können diese gute Beziehung, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Freundschaften zu Marokko nutzen, um Marokko eigentlich äh, positiv zu beeinflussen. Ich meine, wenn ich einen Freund habe und ich sehe, und ich bin überzeugt, dass dieser Freund wirklich den falschen Weg geht. Da gehört es auch zu der Freundschaft, dass ich ihm zeige den richtigen Weg. Und wenn die europäischen Länder tagtäglich sehen und wissen, dass Marokko die Menschenrechte mit Fuß und in der Westsahara, dass Marokko illegal ein Land besetzt, dass Marokko Menschen foltert, Menschen in ihre Bewegungsfreiheit beschränkt, in Gefängnisse ohne Folgerecht zu stehen, einfach in Gefängnisse schickt, dann würde ich mein Freund daran erinnern, dass das eigentlich falsch ist. Vor allem, wenn die Länder eigentlich viel Geld nach Marokko schicken und wir kennen alle diese Spiele mit wirtschaftlicher macht. Also die europäischen Länder können was tun. Ja, also die, die europäischen Länder profitieren indirekt von diesem Konflikt, indem sie illegale Geschäfte mit Marokko abschließen. Ich sage nur den Fischereiabkommen oder Agrarabkommen, wo sie die natürlichen Ressourcen der Westsahara, die eigentlich äh, nicht Marokko gehören und wo die europäischen Länder das wissen und vor allem die Europäische Union, die, äh, uns tagtäglich erinnert, dass sie halt von Menschenrechte sich einsetzen, Verordnung und Gesetze und äh, Demokratie. Aber gleichzeitig, die Europäische Union unterzeichnet illegale Abkommen mit Marokko. Und wenn ich sage illegale, es ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist die offizielle Meinung der Vereinten Nationen und das ist das, der Meinung des Europäischen Gerichtshofs. Ich denke schon, dass das Problem in der Westsahara ist ein politisches Problem. Und so gesehen, das wird auch nur eine politische Lösung geben. Von daher denke ich, dass wenn jemand die Sahara unterstützen möchte, dann soll man, oder wenn ein Land das tun möchte, soll erstmal auf der politischen Ebene äh, unterstützen. Druck auf Marokko ausüben, das ist, das ist ein Weg, nicht weiter mit Marokko wirtschaftlich zusammenarbeiten. Ich muss jetzt nur noch mal an Siemens denken oder große Firma in Europa, Siemens war ja die letzte, die in der grünen Energie ganz stark sich gemacht hat, dass, dass man nicht mit Marokko wirtschaftlich zusammenarbeitet, vor allem nicht in der Westsahara. Ich meine, ich rede nicht von einem Boykott, ich rede nur von Respekt der Ressourcen, dass man nicht klaut. Und bis dahin natürlich können Menschen Länder, die Sahara unterstützen auch. Es gibt viele Sahraue, die in den Flüchtlingslager, die sind hundertprozentig abhängig von der internationalen Hilfe. Die leben wirklich am ähm, Tropf der internationalen Hilfe. Äh, von daher kann man auch äh, humanitär helfen. Äh, da die Situation in den besetzten Gebieten ist alarmierend. Äh, versuchen, wenn Marokko das erlaubt, dort die Menschen zu besuchen, die Besitzergebiete zu besuchen. Diese mediale Blockade, die Marokko seit 40 Jahren um die Westsahara macht, das zu brechen, das Schweigen zu brechen. Ich denke, es gibt viele Art und Weise, wie man helfen kann. Es gibt viele Assoziationen, es gibt viele Organisationen, die unterstützen. Man kann auch diese Organisationen helfen und unterstützen. Ja.